Hallo und herzlich willkommen zum Basic-Teil der Videoserie Volumen von Drehzylindern. Nachdem du jetzt schon weißt, was ein Drehzylinder ist, wie er aufgebaut ist, wo er überall vorkommt und wie man die Volumenform herleitet, können wir uns endlich an die ersten Rechenaufgaben wagen. Des Weiteren solltest du mit Längenmaßen und Raummaßen rechnen können. Solltest du irgendwas von den aufgezählten Dingen noch nicht können, absolut kein Problem dann schau dir einfach nochmal das Intro-Video bzw. die Videolernzyklen zu den Maßeinheiten an. Sie sind unten in der Infobox verlinkt. Wenn du das alles schon kannst, dann geht's jetzt los mit den Rechenaufgaben. Hier ist auch schon die erste. Berechne das Volumen des Drehzylinders mit Radius gleich 4 Dezimeter und Höhe gleich 17 Dezimeter und gib es in Liter an. Wir haben also den Radius und die Höhe gegeben und wollen das Volumen berechnen. Das heißt, wir brauchen die Volumenformel für den Drehzylinder. Sie lautet, Volumen ist gleich Radius zum Quadrat mal Pi mal der Höhe. Die gegebenen Werte, sprich Radius und Höhe, können wir einfach in die Formel einsetzen. Es steht folglich da, Volumen ist gleich 4 zum Quadrat mal Pi mal 17. 4 zum Quadrat ist ja bekanntlich 16 und somit haben wir stehen, V ist gleich 16 mal Pi mal 17. Das sind jetzt alles Zahlen, die wir einfach miteinander multiplizieren können und schlussendlich gerundet den Wert 854,51 ergeben. Da wir uns ein Raummaß ausgerechnet haben, brauchen wir natürlich auch noch eine geeignete Einheit dafür. Wir haben alle Werte in der Angabe in Dezimeter, somit kommen wir beim Raummaß auch auf Kubikdezimeter. Da wir allerdings das Volumen in Liter angeben sollen, rechnen wir von Kubikdezimeter in Liter um. Aber keine Sorge, das ist besonders leicht. Ein Kubikdezimeter ist nämlich genauso viel wie ein Liter. Das Volumen beträgt also in etwa 854,51 Liter. Das war's auch schon. Wenn dir irgendein Rechenschritt zu schnell gegangen ist, schau es dir einfach in Ruhe nochmal an. Andernfalls geht's auch schon weiter mit der zweiten Rechenaufgabe. Ein zylinderförmiger Öltank fasst 9800 Liter und ist 5 Meter hoch. Wie groß ist der Radius des Öltanks? Siehst du den Unterschied zur vorherigen Aufgabe? Vorher mussten wir das Volumen ausrechnen und jetzt ist nach dem Radius gefragt. Drück mal kurz auf Pause und versuche das Beispiel alleine zu lösen. Wir wissen, dass der Öltank 9800 Liter fasst, das heißt das Volumen ist 9800 Liter. Des Weiteren wissen wir, dass der Öltank 5 Meter hoch ist, das heißt, die Höhe ist 5 Meter. Den Radius wollen wir berechnen. Ganz wichtig, bevor wir mit dem Rechnen loslegen, müssen wir die jeweiligen Angaben noch auf übereinstimmende Einheiten bringen. Wie du schon weißt, sind Liter dasselbe wie Kubikdezimeter, also haben wir 9800 Kubikdezimeter. Die 5 Meter sind dasselbe wie 50 Dezimeter. Jetzt haben wir alles auf übereinstimmende Einheiten gebracht und können starten. Natürlich könntest du auch alle Angaben auf andere Einheiten bringen, wie Zentimeter und Kubikzentimeter. Wichtig ist nur, dass sie alle übereinstimmen. Ich habe in dieser Aufgabe Dezimeter genommen, weil es am leichtesten zum Umrechnen war. Aber zurück zur Aufgabe. Wir verwenden wieder die Volumenformel und setzen das ein, was wir gegeben haben. Also das Volumen ist gleich 9800 und die Höhe gleich 50. Wir haben also eine Gleichung erhalten, die wir nur noch lösen müssen. Als erstes dividieren wir durch 50. Es steht jetzt da 196 ist gleich r² mal Pi. Als nächstes dividieren wir durch Pi, was gerundet 62,39 ergibt. Folglich erhalten wir 62,39 ist gleich r². Um von R auf R zu kommen, müssen wir die Wurzel ziehen. Die Wurzel von 62,39 ergibt gerundet 7,9. Folglich ist der Radius in etwa 7,9 Dezimeter lang. Das war's auch schon mit der zweiten Rechnung. Wenn dir irgendwas zu schnell gegangen ist, spule einfach nochmal zurück. Ansonsten geht's weiter zu der letzten Aufgabe in diesem Video. Ein zylindrischer Messbecher soll mit einem Messstrich versehen werden. Der innere Durchmesser beträgt 8 cm. In welcher Höhe befindet sich der Eichstrich für 1 Liter? Runde auf Millimeter. Es gilt wieder dasselbe wie bei den vorherigen Aufgaben. Versuche es anfangs selber und wenn du die Lösung überprüfen willst, bzw. nicht mehr weiterkommst, spiele einfach das Video weiter ab. Wir wollen wissen, auf welcher Höhe wir den Eichstrich anbringen sollen. Also rechnen wir uns die Höhe aus. Wir kennen bereits das Volumen und den Durchmesser, durch den wir den Radius bekommen. Um ordentlich rechnen zu können, bringen wir wieder alle Angaben auf übereinstimmende Einheiten. Da wir Liter gegeben haben, welche dasselbe wie Kubikdezimeter sind, eignet es sich auch, die 8 cm auf 0,8 Dezimeter umzuschreiben. Um den Radius zu berechnen, teilen wir 0,8 durch 2. Folglich ist der Radius 0,4 Dezimeter lang. Wir setzen die gegebenen Werte in die Volumenformel ein. Wir bekommen 1 ist gleich 0,4 zum Quadrat mal Pi mal H. 0,4 zum Quadrat ist 0,16, daher sieht die Gleichung so aus. 1 ist gleich 0,16 mal Pi mal H. Als nächstes dividieren wir durch 0,16 und erhalten folgende Gleichung. 6,25 ist gleich Pi Mal h. Also dividieren wir als nächstes 6,25 durch pi und bekommen gerundet 1,99. Das heißt, unsere Höhe ist in etwa 1,99 Dezimeter hoch, was wiederum 199 mm sind. Wir platzieren daher unseren Eistrich auf 199 mm Höhe. Was merken wir uns beim Berechnen des Volumens? herausfinden, welche Werte gegeben sind, herausfinden, welcher Wert gesucht ist, auf übereinstimmende Einheiten bringen, die jeweiligen Werte in die Volumenformel einsetzen und ganz wichtig, viel Spaß beim Ausrechnen haben. Das war es auch schon wieder mit dem Basic-Teil der Videoserie und ich hoffe, wir sehen uns im Mastery-Teil wieder. Ciao und Tschüss, euer Benji